Herzlich willkommen zur zweiten Folge eures Dice Hot Podcastes und wir spielen heute mal wieder eine Runde Das Schwarze Auge 5. Wir haben uns die Einsteigerbox geschnappt und haben uns einfach mal überlegt, wie spielt sich dieses gesamte Spiel und kann man das einfach out of the box spielen? Das versuchen wir jetzt und ich begrüße ganz ganz herzlich zum ersten die Marina. Hallo Marina. Hi, hallo. Marina, du hast ja eine äh, besondere Dame erschaffen, die Ayla Nora. Richtig. Ähm, ja. Du hast im Vorgespräch gesagt von wegen so, irgendwann dürfen wir dich auch Nora nennen, aber das Ganze geht dann nur, wenn wir entschieden betrunken sind in Camp. Ja, ja. Da gehören so ein paar Bier dazu, würde ich sagen in Character Beers. In-Character Beers. Ich denke mal, das können wir durchaus nach diesem kleinen Abenteuer mal irgendwie einspielen. <lacht> ähm, weil wie Eila Nora dann zu Nora wird, ähm, das wird bestimmt <lacht> sehr, sehr interessant. Das wird sehr, sehr interessant. Aber du bist ja nicht alleine, denn dir steht ja auch noch der wackere Zauberer Torkil zur Seite. Hallo Matthias. Jawohl, hallo, guten Abend. Mit Torquil ähm, ist ja schon der Name Programm, hätte ich ja fast gesagt, wenn es dann nachher in die Taverne geht. So klingt es auf jeden hm. Fall. <lacht> ja. Von daher gucken wir einfach mal. Ich bin, äh, wenn ich nichts kann, aber das kann ich. <lacht> wenn ich nichts kann, ist es saufen. <lacht> Voll gut. Ich bin, ja, ich bin gespannt. Mal gucken, was ihr so, so rauszaubert. Und last but not least, äh, meine Zara, ich grüße dich. Hallo. Ich grüße vielmals zurück und ich denke, äh, Adrix, der Zwerg, ähm, an sich müsste er ja hoffentlich so einen Trinkwettbewerb gewinnen, so als Zwerg. Ja, voll geil. Und Zara, äh, ähm, weißt du, was ich ganz toll finde? Dass wir uns wahrscheinlich bald so wieder treffen können und vernünftig D&D spielen können. Uh, das wäre so also super. Ich drücke uns da definitiv die Daumen. Deswegen, ne? Also von daher, ja. ähm, wir gucken einfach mal. Ja, die illustre Runde ist wieder zusammen. Und ähm, wer möchte denn mal eben kurz erzählen, wo ihr das letzte Mal ähm, quasi aufgehört habt? Ladies first. <lacht> Chameur. <lacht> ah, der hat sich einfach nur keine Notizen gemacht. So läuft das nämlich. Ja, das machen wir demnächst auch in der äh, großen äh, Spielleitergeschichte von wegen so, ne? Vorbereiten für Spielleiter, leicht gemacht und so weiter und so fort. <lacht> Organisiert sein ne für Spielleiter, das 1 Ein und 1 und so weiter und so fort. <lacht> ja, aber wer möchte von euch äh, eben kurz was erzählen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben? Sarah, fang <lacht> du mal an. Ich muss sagen, ich erinnere mich an äh, diverse Kämpfe, die wir schon bestanden haben. Äh, zunächst äh, Fledermäuse, wobei äh, ich glaube, zwei von uns sich da rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, relativ und nur einem die Fledermäuse volle Lotte ins Gesicht geflogen sind. Hm. Äh, äh, äh, äh, wir nennen hier keine Namen, Torquil. Äh, und dann enden wir, glaube ich, mit unserem großen Kampf gegen die Riesenratten wo wir dann auch eigentlich gut was über die Spielmechanik schon lernen konnten. Und am Ende dieses Kampfes waren dann, glaube ich, die anderen Ratten auch soweit dann beeindruckt, dass sie uns dann in Ruhe gelassen haben. Aber wir wissen, dass sie im Grunde noch da sind, könnte für die Zukunft spannend werden. Und ich glaube, dann endete die Sitzung damit, dass wir einen mysteriösen, tiefen Schrei aus dem Innern der Höhle gehört haben. mhm. Mm Genau dort ähm, sind wir nämlich gerade und ähm, nachdem ihr diesen Schrei ja gehört habt, ähm, seid ihr dann unterwegs und wollt natürlich wissen, wo dieser Schrei herkommt und ihr macht euch tiefer auf in das Höhlensystem, um das dann weiter zu erkunden und ihr kommt in eine größere Höhle. Und an dieser ähm, Ecke könnt ihr im Schatten jemanden sehen, der sich versucht, mit Händen und Füßen von so zuschnappenden Ratten ähm, sich zu wehren. Und ihr hört immer die ganze Zeit: Nein, nein, lass mich los! Ah, nein, geh weg! Au! Ah, du Mistvieh! Ich würde sehr ähm, ruhig und entspannt nochmal meinen äh, Säbel ziehen und äh, würde da hingehen und, und nochmal die Ratten, die ja gar nicht auf mich vorbereitet sind, äh, einmal so zweiteilen. So, weißt du, so von oben links nach unten rechts, so wie ich das schon einmal erfolgreich getan habe, um der Person da zu helfen. Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, dann lasst uns doch mal ähm, auf Initiative würfeln. Ach schade, ich dachte, ich kann das jetzt einfach so machen. Das wäre dann äh, nämlich ja. so der erste <lacht> Kampf. Es wäre, auch zu schön gewesen. Es wäre der erste Kampf äh, innerhalb von fünf Minuten, den wir jetzt hier plötzlich schon. Deswegen habe ich das noch so betont mit Die Ratten können mich ja gar nicht sehen, weil ich so ganz ruhig und entspannt mich dahin bewege. Aber gut, ich würfel auf die Zeit. <lacht> also, äh, Initiative <lacht> läuft im Prinzip so bei DSA, dass ihr euch ein W6 nehmt. Und den würfelt und dann dementsprechend euren äh, Inni-Wert damit hinzurechnet. Und wer das größte hat, der hat gewonnen. Also der darf zuerst. Der darf dann zuerst, genau, richtig. Ach, Intuitionswert, meinst du, oder? Äh, Inni-Wert, in Initiative. In Achso, die, dachte da ja. Wo ja, steht ja, das? Also, du bist äh, bei meinem Vollkampf, ich habe gewonnen, ja, ja, ja. ja. Genau, richtig. Ja, genau, genau, genau. 18. 18. Warte mal, das muss ich mir mal eben so ein bisschen mitschreiben. Nora, 18. Ja. Okay, wer kommt danach? Also ich habe hab Oh, okay. Oh. <lacht> <lacht> Matthias mit Torkel bei 17. Adrix kommt danach mit 16, hast du gesagt. 16, aber. ja. Mhm. Wir haben uns sauber geordnet. Das finde ich super. Also das, das klappt ja auf jeden Fall schon mal, ne? Das ist ja das schon mal ganz geil. Ähm, die Frage ist von wegen: Wie dürfen denn diese alten Ratten hier dementsprechend handeln? Das finde ich äh, noch sehr interessant, weil ähm, in diesem Profil, was ich hier habe, steht im Prinzip keine Ini für diese Ratte. Ja, die ich habe nur nicht. den B6. <lacht> Da. Ich glaube, da brauche ich gar nicht großartig würfeln, ne? <lacht> hm. So, dann kommen die Ratten dran. Okay. Ähm, Torquil hat ja noch, du hast, glaube ich, noch deine, deinen, deinen Zauberstab an, sodass ihr da ein bisschen wenigstens Licht habt, ne? Genau, ja. Den hast du ja soweit nicht ausgemacht. Und je näher ihr kommt, desto mehr könnt ihr ähm, erkennen, wer sich denn da wirklich am Boden, gerade mit Händen und Füßen gegen diese Ratten wehrt. Und ähm, allein, wie derjenige gekleidet ist, Könnt ihr davon ausgehen, dass es sich um jemanden handelt, der ähm, vom Grafen losgeschickt wurde, um die Tochter oder äh, zu retten beziehungsweise das Lösegeld zu überbringen. Äh, Aber ähm, anscheinend hat er es nicht so wirklich weit geschafft. Und dann würde ich sagen, ähm, fangen wir doch mal an mit dem Kampf gegen diese zwei Ratten, die ihn da gerade ähm, wirklich penetrieren, auf den Sack gehen. Ähm, das, ist schon, das ist schon ganz, ganz ähm, ekelig muss man sagen, diese riesigen Viecher, dann jemandem dann zu sehen, wie er sich nicht richtig wehren kann, der auf dem Boden liegt und einfach gar nicht mehr so wirklich kann. Gut, dann würde ich sagen, ähm, dann darf Aylanora anfangen, gegen die erste Ratte zu kämpfen. Okay, Würfel! Ich hab's geschafft! Yes! Yay, sehr gut! Pass auf, die Ratte versucht auszuweichen natürlich. Äh, die Ratte schafft es aber definitiv nicht. Also die Ratte ist fett Aha. und träge und äh, nimmt auch nur das Letzte, was dann irgendwie so übrig bleibt. Ne? Es ist auch so eine richtig schöne, fette Ratte, ähm, ja. die nicht mehr so wirklich flink ist. Dann hau ich jetzt mal. Ich spalte die Ratte. Guck mal, ob ich, spalten kann. ich spalte die Ratte mit sechs Schaden. Äh, die Ratte spaltest du aber sowas von. <lacht> <lacht> ähm, die hat auch keine Chance mehr irgendwie wegzulaufen, also du lässt wirklich dein, dein Säbel heruntersausen und äh, zerhackst das Ding einmal von Schnauze bis zum bis zur Schwanzspitze. Aber und sehr elegant, so quasi im Vorbeigehen. Oh, uh, nice. Ja, ja, das ist meine Profession. Ich bin einer der irgendwie äh, eleganten äh, Elite-Kämpfer. Also das ist hat schon Stil, obwohl es nur eine Ratte ist. <lacht> <lacht> Ja, okay, also die, die Ratte äh, liegt dann da gezweiteilt und äh, dampft so ein bisschen noch warm vor sich hin. Mhm. Mhm. Die zweite Ratte ist ein bisschen beeindruckt. Ähm, mhm. Guckt mhm. euch an, wie ihr euch da Kampfbereit dann gerade hinstellt und wie dann auch dann der Kollege da gerade ge, äh, halbiert wurde. Und ähm, Torquil ist dran. Ja, genau. Äh, wie weit bin ich von der entfernt? Du stehst, also ich sag mal, du machst jetzt ein, ein, zwei, drei Schritte dahin, dann bist du da. Also, du könntest ja so mit dem Stab, könntest du ja einen überbraten. Ich hau ja nicht mit meinem Zauberstab, also bitte. Wie unzivilisiert. Äh, ja. Und äh, wie weit ist der, der, der, der äh, liegende Herr von der Ratte jetzt entfernt? Also er hat dir noch mal eine mitgegeben, so mit dem Fuß, ne, so schön mit der, mit der Hacke noch mal so schön ins Rattengesicht gegeben, äh, so dass die Ratte dann dementsprechend so einen halben Meter zurückrutscht. Ähm, aber ähm, sie ist schon wieder auf nah dran, dass er sie gleich wieder ähm, ähm, mit dem Hacken wieder erneut treten kann. Okay, dann äh, lasse ich das mal mit dem Feuerzauber sein. Oh, ich finde die Idee gar nicht schlecht. <lacht> ja, ja, ich glaube, den wollen wir noch ein bisschen was äh, fragen. Äh, nein, dann äh, wechsle ich äh, auf meinen Dolch. Mhm. Klein habe ich ja auch. Ja. ja. <lacht> Jetzt frage ich, was ich würfeln muss. Jetzt. Äh, das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, Attack, den ja. Attackewert muss ich unterwürfeln. Gell? Unterwürfeln, genau richtig. Mit einem W20. Mhm. Äh, ja. Das funktioniert, sagst du. Okay, natürlich möchte die Ratte sich nicht so einfach geschlagen geben, ne? Aber auch die Ratte, die ist einfach viel zu fett und viel zu träge, ähm, hat anscheinend nicht wirklich gut trainiert in ihrer Zeit und äh, <lacht> du triffst die Ratte. Mit äh, sieben Trefferpunkte macht die. Ja, auch äh, diese Ratte lebt nicht mehr. Du hast sie so mit, ihrem, mit deinem Dolch getroffen, dass diese Ratte einfach äh, nach deinem Stich sofort ohne ein Geräusch einfach sofort äh, liegen bleibt. Und das einzige Geräusch, was du nur hörst, ist, wie der Dolch aus der Ratte herausgezogen wird. Na klar. Und äh, Adrix steht da und hat eigentlich nichts mehr zu tun, außer sich auf zwei tote Ratten zu freuen, die da dampfend da irgendwo in der Höhle liegen. Ja, aber ich, ich, ich nicke beeindruckt und wohlwollend so. Ja, das ist schon, das ist in meinem Sinne so, was da passiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der ähm, junge Mann, der da liegt, ähm, rafft sich jetzt so langsam auf und ähm, robbt so ein bisschen zurück an, an die Felswand. Ähm, und ihr könnt im Schein vom äh, Stab, den äh, Torkel ja dementsprechend hat, hat leuchten lassen, könnt ihr erkennen, dass der junge Mann nicht wirklich gut aussieht. Also der hat überall blaue Flecken, ein riesiges geschwollenes Auge, ähm, überall Bissspuren am ganzen Körper, zerfetzte Kleidung ähm, und richtig äh, dicke aufgeplatzte Lippen, teilweise verkrustetes Blut im Gesicht. Also der Junge muss echt was mitgemacht haben. F oh mein fehlt ihm ja. ein Handschuh? Also, Bitte? Was war mit dem Handschuh? Ich würde fragen, ob ihm ein äh, Handschuh fehlt. Ja. Weil wir einen Handschuh gefunden hatten am Eingang. Und wenn ihm ein Handschuh fehlt, wäre er ja vielleicht ja der ähm, äh, Soldat, der mitgekidnappt wurde, als er das letzte Lösegeld irgendwie überbringen wollte. Ja. Ähm, der Soldat antwortet, ähm... Ach, ich Spuckt so aus, Blut, was er dann im Mund gesammelt hat. Ui. Oh Wisst ihr, mir fehlt so einiges. Und oh, mein, mein Bauch, oh, das tut ja, so weh. Dann reden Sie mal nicht so viel, guter Herr, und lassen Sie mich mal machen. Ich nehme äh, Wirke äh, Balsam-Salabunde. Hm. Also ein Heilzauber. Ja, das kannst du gerne machen. Also vier Astralpunkte setze ich dann ein. Mhm. Ach, so funktioniert Zaubern. Okay. Geschafft. Äh, geschafft. Und FF ist. Ich? Geschafft. Uh, sehr schön. Um wie viele Punkte heilst du ihn dann quasi? Äh, vier auch. Um vier. Also ja, Lebenspunkte, äh, genau. Ja, okay. Vier, vier, Ast, äh, vier äh, Astralpunkte sind vier Lebenspunkte. Ah, so läuft das da bei Balsam Okay, alles klar. Also du könntest auch, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Astralpunkte hat, hat ähm, Torquil? Äh, ja, genug. Aber ich kann nur, es ist äh, durch diese, ähm, also jetzt steht hier FW begrenzt. Fertigkeitswert begrenzt, glaube ich, oder so ne? Ja, genau. Ja, okay. Und sozusagen, das ist da begrenzt dadurch. Mm. Okay. Ihr könnt sehen im Schein von Torquils Stab, wie sich teilweise gerade frisch geschlagene Wunden durch die Zähne dieser Ratten sich langsam aber sicher wieder ähm, zu, zusammenziehen und, und schließen. Also wie so ein leichter blauer Schimmer liegt dann plötzlich über den Wunden drauf und, und ihr denkt einfach so von wegen so, vielleicht sind das so Spiegelungen von Torquils Stab. Aber nein wirklich, er, er fängt an, sich zu regenerieren. Ähm, das dicke Auge bleibt und auch ähm, das andere äh, Teile da im Gesicht, die sehr, sehr stark geschwollen sind, die bleiben auch. Aber ähm, er fühlt sich wesentlich besser. Also wirklich wesentlich besser. Er ist ja zwar vielleicht gleich keine große Hilfe, so mit viel Laufen oder sowas, aber ähm, Torquil hat ihn so weit geheilt, dass er mit Sicherheit alleine den Rückweg antreten kann. Wow. Nico Torquil uh sehr, sehr anerkennend äh, zu äh, und wende mich an den äh, noch am Boden liegenden Mann. Ja, mein Herr, dann erklärt euch mal, was tut ihr hier? Warum liegt ihr hier rum? Wo sind eure Waffen? Also ich blicke im wahrsten Sinne des Wortes auf ihn herab. Ja, der ähm, junge Mann guckt äh, zu dir hoch und sagt, <lacht> Eigentlich bin ich der gewesen, der das Lösegeld überbringen sollte, aber sie haben mich, sie haben mich erwischt. Ich bin in die Falle gelaufen und plötzlich hörte ich nur noch ein greift ihn und dann war bei mir plötzlich alles schwarz. Ich habe nur noch diesen Schlag von hinten auf den Kopf gespürt und ehe ich mich's versehen habe, bin ich, bin ich hier wieder aufgewacht, als mehrere von diesen fetten Ratten und er tritt so nach einer Ratte, die da so zerteilt noch liegt, als diese Viecher mich versucht haben anzugreifen. Aber ich kann euch nicht begleiten. Es ist zu es ist so schwierig. Hier, äh, nimm, nimm das. Und er gibt dir ein zusammengerolltes Schriftstück. Ähm, ich äh, reiche das direkt an äh, Torquil weiter und lasse dem, äh, den Herrn nicht aus. Also, ich denke, Torquil steht direkt neben mir wahrscheinlich. Oder Adrix, also an den, der direkt neben mir steht und schau den Herrn äh, weiter an. Ja, wissen Sie, wir sind hier auch in bester Gesellschaft. Also eine Begleitung dieser Art äh, würde uns sicherlich nur hinderlich auf unserem Wege sein. Aber was kann denn schiefgehen bei der Übergabe eines Lösegelds? Sie haben das Geld verloren und die Prinzessin nicht zurückerlangt. Wie konnte das bitte schiefgehen? Waren Sie alleine? Ja, das, das, das, das war der Deal. ist einfach nur von wegen, einer soll kommen und das Lösegeld bringen. Ja, und natürlich <lacht> habt ihr euch keine Verstärkung geholt, die in den Bäumen sitzt und über euch war. Nun ja, Männer. Ich so ein bisschen und wende mich so ein bisschen ab. Äh, ihr ihr, ihr, ihr, ihr miss, missversteht. Äh, der Übergabepunkt ja? war überhaupt nicht... War überhaupt nicht vorne vor der Höhle. Es war. Wir sollten hier weiter reingehen, aber hier die, das Schriftstück, was ich euch gegeben habe, das ist. Das ist die Karte der. dieser Höhle. Ja, nun denn. Vielen Dank, aber vielleicht sollten sie sich besser auf den Halbweg machen, sonst passiert ihnen noch was. Nicht, dass die Ratten wieder auferstehen und einen kleinen Mitternachtssnack wollen, nicht wahr? Und ich wende mich ein bisschen ab. Also mich widert dieser, dieser Schwächling, der da auf dem Boden liegt, äh, so ein bisschen an. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, wie man äh, so... Ähm, unintelligent sein kann, alleine in eine Höhle mit Geld zu gehen. Das erschließt sich mir nicht so richtig. Also wie man, wie man das macht, ohne entsprechend dafür ausgebildet zu sein. Also es ist irgendwie außerhalb meiner geistigen Reichweite. <lacht> außerhalb deiner geistigen Reichweite. Okay. das ist irgendwie, nee. Ja. Nee. Okay. Was machen die anderen noch? Äh, ja, ich gucke mal das äh, Schriftstück an, was jeder mir gegeben hat. Das ist die, die Karte von der Höhle. Ich äh, stelle mich auf die spitzen und versuche mit aufs Schriftstück zu gucken. <lacht> Schriftstück. Okay, ich schicke euch mal ähm, eben ein Foto von der Höhle, beziehungsweise von dem Schriftstück, was der Soldat bei sich getragen hat. Und darauf ist feinsäuberlich säuberlich quasi ähm, eingezeichnet, wo sich etwas befindet, wo welche Kaverne sitzt und ähm, ja. Ich würde ihn noch fragen wollen, ähm, mein Herr, wo haben Sie denn diese Karte hier? Ja, die ist uns zugesteckt worden, als mein Herr äh, durch die, durch die Straßen ging und er ist angerempelt worden von einem kleinen Jungen und ehe er sich's versah, hatte plötzlich dieses Schriftstück in, oder in der Hand gehabt mit dieser Karte und mit den Anweisungen drauf, was... Was wie wo gemacht werden soll. Ich verstehe. Und er hat es versäumt, eine Kopie für uns anfertigen zu lassen. Das ist doch sehr bedauerlich. Und ich würde auch einen Blick auf die Karte werfen. Noch eine andere Frage. Äh, wo ist denn das Geld? Glaubt ihr wirklich, dass ich das Geld irgendwie habe? <lacht> Guckt mich doch an überall nur noch Lumpen an, am Körper. Glaubt ihr, ich habe das Geld verschluckt? Ja, äh, ich war. Eine, eine genaue Antwort darauf haben wollen. Nein. Das Geld ist, das Geld ist nicht in meinem Besitz. Und wo ist es dann? Das ist dann wahrscheinlich von den Leuten abgenommen worden die mir mit dem Knüppel eins hinten auf die Rübe gegeben haben. Und er streicht hinten so über seinen, über seinen Schädel. Ähm, mein Herr, würdet ihr uns noch euren Namen verraten? Ich denke, wir sollten das bei unserer Rückkehr doch melden, ähm, dass solch kompetente Menschen äh, wie ihr nicht nochmal äh, zu einer Lösegeldübergabe von hochrangigen Persönlichkeiten geschickt wird. Also, ähm, wie war ihr Name gleich? Ähm, ihr meine, meine, meine, wollt meinen Namen wissen. <lacht> ja, das ist ja wohl eine ganz legitime Frage, würde ich hier mal sagen. Ja, ihr, ihr redet ganz schön, ganz schön viel für jemanden, der die gräfliche Tochter hier retten soll. Aber na gut, mein Name ist Tiergul, Hauptmann Tiergul. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ihr noch sehr lange Hauptmann seid, Hauptmann Tiergul. <lacht> Und wie ich auch bleibe, wartet nur ab, wartet nur ab. Ähm, ich schaue meine Gefährten an und raune so, dass er es schon noch hören kann, aber jetzt nicht so ähm, direkt. Ja, wenn wir noch ein bisschen warten, segnet er vermutlich auch das Zeitliche. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt so nötig ist, aber... Naja, äh, wir, wir, also, also, wir, wir, wir also wir kümmern uns nicht darum. Also ich würde sagen, mit äh, der Karte können wir auf jeden Fall weitergehen und äh, unsere Mission hoffentlich schnell erfüllen. Äh, hoffentlich geht es der Prinzessin gut. Ja, also ja, ihr ich, habt auf jeden ich, ich Fall... Denke, eine gute Mannschaft ist auch raus noch. Ja, ja, das schafft ihr. Also nach den, nach den grandiosen äh, Heilfähigkeiten hier unseres Torquils. Also da kann er ja froh sein, dass ihm Torquil begegnet ist. Torquil macht sich auf, ähm, stützt sich so mit, mit mit einer Hand an der an der Wand ab und drückt sich dann so langsam hoch und hält mit der anderen Hand seinen Oberbauch fest. Worauf ihr immer noch sehen könnt, von wegen, dass überall auch teilweise seine Kleidung dann nicht nur zerfetzt, sondern auch dann blutig durchtränkt ist. Und ähm, Torquil macht sich dann jetzt so langsam, aber sicher auf. Äh, Entschuldigung, Tigul macht sich äh, so langsam aber sicher auf dann ähm, in die Richtung des Höhlenausgangs und ähm, er raunt euch noch zu. Ihr, ihr solltet aufpassen, hier hausen größere Viecher als diese Ratten und seid vorsichtig bei den Räubern wo die grafentochter gekidnappt wurde achtet achtet auf die dunklen ecken und mit okay. dem geht tigul dann dementsprechend weiter und geht dann hinter der letzten biegung weg und ist dann quasi aus eurem sichtfeld ja gut das war ja erfolgreich ähm, Wo sind wir denn in der Höhle jetzt ziemlich genau? Ihr befindet euch, ähm, müsst euch vorstellen, ihr kamt vom Norden herein, seid dann diesem Gang gefolgt. ne? Wenn ihr euch das mit der Karte da mal anguckt und seid dann quasi diesem Gang, der sich wie so eine kleine Schlange hier so runterschlängelt, in der nächstgrößeren äh, Höhle da unten drunter. Hm. Hm. Wo es nach Norden einen Ausgang gibt und nach Süden einen Ausgang gibt. Und da habt ihr auch äh, Hauptmann tiergur gefunden. Da befindet ihr euch gerade. Also ihr könntet euch jetzt entscheiden, ob ihr jetzt mehr Richtung Süden gehen wollt oder ob ihr eher Richtung Norden gehen wollt. Na, ja, Süden, da ist ja dieser fekige äh, Raum, der quasi schon sehr menschenbehauen und bearbeitet aussieht. Mhm. Könnte vielversprechend sein. Ich habe eine Frage, ist es eine, eine Treppe da in dem Raum am Ende oder in dem fekigen Raum? Ähm, das sieht aus wie eine Treppe, ja. Hm. Könnte interessant werden. Müsst ihr wissen, wo ihr lang gehen möchtet? Äh, ich würde vielleicht erstmal nach oben gehen, in den oberen runden Raum. Äh, von wenn wir jetzt nach Süden gehen, dann äh, haben wir sozusagen zwei Eingänge, wo man uns überraschen könnte und so haben wir nur einen. Ja, das stimmt. Ja, weil quasi nur mit dem Endziel des südlichen Raums. Aber gut, ja. Mhm. Also nehmt ihr den, den nördlichen Gang quasi. Ja, genau. Alles klar. Ich gehe wieder vor und äh, mein Zauberstab erleuchtet die Umgebung. Ja. Okay. Dieser gesamte Weg, den ihr jetzt Richtung Norden nehmt, wird immer ein bisschen breiter. Das heißt, also, ihr könnt dann locker flockig, aber auch dann so nebeneinander laufen, überhaupt kein Problem. Ähm, und er äh, schlängelt sich nur leicht. Aber ähm, plötzlich kommt ihr in eine große Höhle und von der Decke hängen zahlreiche Stalaktiten. Also wirklich, wirklich hübsch. Ähm, Gerade in dem Licht, was von Torquils Zauberstab kommt, ähm, glitzert das alles so wunderbar, als ob irgendwo äh, in jedem Stalaktiten irgendwo Diamanten einge eingefasst sind. Und auch an den Wänden sind ähnliche Wandmalereien abgebildet, wie im Eingangsbereich, was ihr schon am Anfang des Höhlensystems gefunden habt. Was euch ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass in der Mitte der Höhle eine tote Riesenratte liegt, die so ein bisschen ausgetrocknet und auch eingefallen aussieht. Also eigentlich für das Klima da unten, was ja eigentlich relativ feucht ist und so weiter und so fort, relativ untypisch, was dort mit äh, toten Tieren eigentlich ähm, passiert. Und vor euch, ähm, sobald ihr das Licht schwenkt mit Torquils äh, Zauberstab, huschen so äh, kleine Käfer umher die sich, ähm, sobald ihr dahin leuchtet, irgendwie anscheinend so bedroht fühlen, dass sie sich dann irgendwie gleich irgendwo verstecken. Das ist die Frage, was ihr dort machen wollt in der, in der Höhle erstmal. Äh, mich interessieren die Steine, also diese die, diese glitzernden äh, Stalaktiten. Ähm, mhm. Das interessiert mich sehr. Kann ich mir das näher angucken? Das kannst du dir gerne näher angucken. Wenn du noch eine äh, Probe auf Naturkunde machst, dann oh, Sekunde. Mal wieder. Na, Naturkunde? Mhm. Ich habe Pflanzenkunde, Tierkunde und Wildnis lesen. Also, was, was davon soll ich? Du hast doch, ähm, hast du nicht sogar als Zwerg nochmal irgendwie so eine bestimmte Begabung, was irgendwie ähm, Stein oder irgendwie sowas angeht? Ich weiß es nicht. Habe ich also tatsächlich hier. Sehen tue ich das nicht. Ähm ich habe Geografie. <lacht> ist ja, hat ja wenigstens ein bisschen was mit irgendwie äh, was zu tun und so weiter und so fort. Ähm, warte mal, was, was könntest du denn noch nehmen? Was könntest du denn noch nehmen? Ähm ich würde jetzt gerade gerne überreden nehmen, aber. <lacht> <lacht> du, willst, du willst den Stein überreden. Ja, okay, alles klar. <lacht> Ähm, ich äh, gucke mir währenddessen einmal die Ratte an. Ja, okay, kannst du, kannst du machen. Zara, ähm, was du machen könntest, wäre, ähm, mal gucken, ob du ähm, eine Probe auf Sinnesschärfe machen kannst. Vielleicht kannst du dann mehr erkennen, was dann da Sache ist. Okidoki. Okay, okay. Ja, oh. Ich besitze den Vorteil Zwergnase und erhalte darum bei Proben auf Sinnesschärfe zur Entdeckung von... Achso, ja, okay. Eine... Oh, Erleichterung plus 1. Cool. Ja, das ist doch super. Vielen Dank, gefertigter Charakterbogen. Um. Okay, okay. Jetzt wieder Dungeons und Dragons Modus. Niedrig würfeln? Weg. Niedrig würfeln. Wobei, das ist mein Dungeons und Dragons Modus, leider. Das stimmt. Das kann ich bezeugen. Wenn es um was geht, würfelt Sarah niedrig. Und nicht hoch. Okay, oh, erster geschafft. Klugheit und dann Intuition. Ja, eine vier definitiv. <lacht> und dann nochmal. Uh. Oh. Ja, nee, der ist mir nicht gelungen. Zwei Drittel sind mir gelungen. Damit bin ich zufrieden genug. Okay, ich wollte gerade sagen: Den, den du nicht geschafft hast, den kannst du ja ausgleichen ne? mit deinen, äh, mit deinen Punkten. Und die, die sind ja jedes Mal nach jedem Wurf sind die ja quasi wieder regeneriert, also du kannst die ja immer wieder einen, ähm, neu einsetzen, das heißt die verfallen ja nicht, ne? also immer, immer dran, äh, dran denken. Du gehst also zu diesen Stalaktiten hin und äh, umrundest einige und ähm, stellst hier und da mal so auch so ein paar ähm, Spinnenseidenfetzen äh, fest, manche sind dicker, manche sind dünner. Manchmal sind da kleinere Netze, manchmal sind da Teile von größeren Netzen, die du da findest. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, sind für dich einfach als Zwerg diese Stalaktiten nur sehr interessant, weil sie einfach so wunderbar glitzern, was du damals vielleicht auch schon sogar von zu Hause her kanntest, als es damals irgendwo in die Minen runterging, um äh, dort dementsprechend irgendwelche Edelsteine oder irgend sowas abzubauen. Du findest aber leider keine Edelsteine da drin. Kann ich trotzdem ein bisschen äh, Stalaktit mitnehmen? Das kannst Stückchen? du gerne machen, klar. Da gibt es eine kleine Stelle, wo du so einen, so einen kleinen, frisch geschlüpften Stalaktiten, der ungefähr nur drei Millionen Jahre gebraucht hat, um zu wachsen, natürlich. Den kannst du abreißen. Cool, cool. Gemacht. Okay. Mit einem Knacken <lacht> hast du dann quasi den Stalaktiten aus seiner ehrwürdigen Behausung herausgerissen und steckst ihn quasi in deinen Beutel ein. Oh, super. Matthias Torquil, du hast gesagt, ähm, du möchtest ganz gerne ähm, mit äh, ihm dann quasi die einmal die Ratte angucken. Ja, genau. Okay. Ähm, du gehst zu dieser Ratte hin und findest einen ja fast ausgesaugten äh, Rattenkadaver da liegen. Also du findest keine sichtbaren äh, großen Verletzungen außer zwei ähm, Einstichstellen direkt am Bauch der Ratte und der Rest mhm. sieht Wirklich vertrocknet mumifiziert aus, muss man schon fast sagen. Okay, dann äh, das gebe ich so an meine Kumpanen weiter und äh, ja und sollte ihr könnt euch mal Gedanken darüber machen, was das hier sein könnte. Ich mache das auch mal. Ich würde mir vielleicht gerne eine Fackel anzünden, wenn ich das kann, wenn ich eine dabei habe. Bestimmt habe ich eine dabei. Weil wir diese Käfer haben sehen von dieser Rattenleiche und ähm, ich mir denke, mehr Licht scheint vielleicht nicht ja. ganz das. Dann bist, so äh, kannst Licht du einfach eine, eine Fackel anzünden. Also ähm, bei mir ist das immer meistens immer so, von wegen so, wenn wir so ein Rollenspiel machen, ist das immer so geregelt, von wegen sowas wie Fackeln, wie Pfeile oder irgendwie sowas. Das. Wird nicht verbraucht, das habt ihr immer irgendwie mit dabei. Also ähm, man muss da nicht durch die Gegend laufen und dann irgendwo beim, beim Krämer seines Vertrauens dann irgendwo plötzlich wieder seine Sachen auffüllen oder dann irgendwie Buchhaltung machen, dass man jetzt einen Pfeil verschossen hat oder irgendwie sowas. Ich finde sowas immer eher lästig, als dass es spielerisch cool ist. Es sei denn, ihr möchtet so spielen. Also das, äh, ne, ich lass, überlasse euch das, ne? Also wenn ihr sagt, vom Weg durch. Auch ich weiß nicht, ob wir äh, Fantasy-Spiele spielen für das realistische Feeling. Also äh. <lacht> Ach so. Ich hätte auch noch eine, eine <lacht> Öllampe mit, jetzt, für euch, das nützlicher ist. Ja, das nee, sein, ja. das ist schon. Hm. Fackel. Ah, das ist spannender. Was ist denn, was ist denn heller? <lacht> naja, vielleicht ist die Fackel ganz cool, weil die so. brennt halt. Und wenn jemand kommt, kann stehen halt anzünden. So. Also. Da ist das Feuer ein bisschen offener, ist jetzt vielleicht nicht die eleganteste Art, aber ähm, kann ich halt dann auch als Waffe im Zweifelsfall benutzen. Denn ich mag die Art, wie Marina denkt. Das ist äh, äh, ich dann doch das, das ist schön. Ja Okay, du zündest <lacht> dir die Fackel an, geht auch alles relativ zackig und ähm, ihr dürft jetzt mal gerne einen ähm, Wurf auf Körperbeherrschung machen. Alle drei zusammen. <lacht> eine, Eins eine Eins ist, eine ist, <lacht> eine Eins ist <lacht> äh, äh, total super. Ist eine Eins gut? Also, also ich, also ich habe jetzt äh, das, der ist, erste das ist eine Buch sehr, eine sehr, sehr Eins. Gute frage. Ich frage nur, ähm, wie viele Einsen ich jetzt noch werfen Das wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Also eine Eins ist immer super, das weiß ich. Aber ähm, wie viele Einsen dann gewürfelt werden müssen? Ähm, ja. Okay, ich habe es geschafft, ja. denn einer davon war eine, eine Eins und der Rest war normal. So. Hm, hm, hm, hm. Mhm. Aber das habe ich knapp geschafft, aber ja. Ist okay. Okay, hast du auch. Matthias, was sagt Torquil? Äh, zwei von drei. Zwei von drei. Kannst du den Dritten quasi mit deinen äh, Schicksalspunkten dann äh, runterhandeln, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, dass das dann funktioniert? Nee. Okay, ich wollte jetzt eben noch mal gucken, wie das aussieht mit... Ähm mit Würfeln auf der 1. Ich glaube, ich werde sowieso nicht finden jetzt in dem Moment. Also von daher ist es... Aber eine gute Frage eigentlich, auf jeden Fall. Vielleicht steht es irgendwo, wollte ich gerade sagen, vielleicht steht es im Grundregelwerk drin oder irgendwie sowas. Aber das äh, gucken wir doch gleich mal. Matthias, als Torquil sich gerade ähm, von der Ratte so langsam wegbewegt, ähm, merkst du, wie dein Stab plötzlich in irgendetwas festhängen und du drückst den Stab so ein bisschen weiter nach vorne und als du den Stab nach vorne runterdrückst, siehst du plötzlich wie ganz dicke, ich sag mal so daumendicke Spinnenseidenfäden an diesem Stab hängen. Aha. Jetzt auf jeden Fall eine große Spinne. Kann ich ähm, ja. an die Decke leuchten? Mit ja. meinem? Also, ich möchte nach oben gucken. und leuchten. Du guckst in zwei faustgroße, schwarze Augen. Oh. Äh, die Decke, die ist dementsprechend so fünf, sechs Meter hoch. Und an der Decke sitzt eine Höhlenspinne. Okay. Die ungefähr so groß ist wie ein Esel. Diese acht Beine sind äh, mit äh, ca. 30 cm langen schwarzen Haaren bedeckt. Diese Kiefer vorne, die klappeln immer so vorne zusammen, machen dann so ein ganz, ganz komisches, schabendes, klackendes Geräusch plötzlich. Und ehe ihr euch verseht, lässt sich diese Spinne in diesen Raum fallen. Und mit einem gewissen Pfumm. Kommt die Spinne unten drauf und bewegt sich jetzt ratzfatz auf euch zu. Macht die Initiative. Oh Gott, tiger. 16. 16. Okay, wer hat denn so ähm, 20 bis 15? Fragen wir mal so rum. Äh, 15 habe ich. Okay, Aylanora, du hattest dann das ist 16? 16. Okay, Matthias mit Torquil hatte dann 15. Zara mit Adrix, du kommst dann quasi dann. Ich habe eine 14, wir haben uns wieder perfekt in der Reihe Also das ist <lacht> ey, ohne Scheiß, das passt wirklich. Das passt äh, wirklich. <lacht> Damit hat ähm, Marina Sehr mit Nora auf jeden Fall das erste oder die erste Möglichkeit, der Spinne wirklich ein überzubraten. <lacht> Das ist gut. Ähm, jetzt habe ich eine Frage. Also ich habe ja jetzt ja. Äh, in Windeseile, als ich die Spinne gesehen habe, meinen Säbel gezogen, nicht wahr? Mhm. Und ich habe jetzt in beiden Händen einen Schlaggegenstand und ich würde jetzt gerne auf die Spinne zu vielleicht ein bisschen weniger elegant als vorhin. Ich habe es jetzt eilig und <lacht> würde der gerne. Warte, wie mache ich das jetzt am besten? Ähm, also ich bin Rechtshänder, das heißt, ich hole mit meinem Säbel quasi so aus, dass ich, also wenn ich in diese Augen gucke, dass ich von der Schere nach unten links nach oben rechts schlage. Und während ich das mache, ähm, nehme ich den linken Arm mit der Fackel und haue ihr das so in die Fresse. Also einfach, um die anzuzünden, weil die hat Haare und Haare brennen nun mal. Und ich möchte dir jetzt mit der Scha äh, Fackel keinen Schaden machen. Ich möchte sie einfach nur quasi mit dem Feuer treffen, dass sie Feuer fängt. Das ist mein Plan. Wie leiter darf ich das? Ey, bei mir ist Rule of Cool, Ey. also von daher, ähm, natürlich darfst du das. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie wir das also äh, <lacht> punktetechnisch ausbaldobern, aber ganz ehrlich, die Idee ist nicht. einfach viel zu geil, dass du sie nicht machen solltest, also, äh, hau rein. Also, wie gesagt, ich muss einfach nur, ob ich mit dem Säbel treffe, ist mir wurscht, Hauptsache, die Haare dieser Spinne fangen Feuer. Ähm, aber ich würde trotzdem mal auf den Säbel würfeln. <lacht> Moment. Ja. ja, mach mal, ich habe schon eine Idee, wie wir das schadenstechnisch darstellen. Ja. Ja, okay, okay, cool. Ähm, nochmal. Ja, ich äh, treffe sehr gut mit dem Säbel. Also ich kann ihr durch die Augen hauen und mache sieben Schaden damit. Okay. Und jetzt würde ich so die, pff, die, äh, ah, die Fackel hinterher. Also ich kann auch gerne nochmal auf Fackel würfeln, also auf Dolch oder was ja. auch immer. In Richtung Augen, Haare, Augenbraue okay. so. Also dass das Gesicht brennt. Ja. Ähm, die Spinne ist von ihrem Sturz auch noch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? Hm. Sie muss sich erstmal ordnen. Ich glaube, das trifft es, glaube ich, äh, ähm, wirklich so <lacht> am besten. Sie ist nicht sofort äh, in, in Angriffsmodus, sondern sie ähm, äh, analysiert die Lage erstmal von wegen sowas denn da gerade Sache ist und kriegt von dir erstmal voll ein Übergebraten. Und ähm, mit deinem Säbel hast du wie viel Schaden gemacht? Äh, sieben. sieben Schaden. Okay, so. Ähm, dann hat sie das noch. Und auch mit deiner Fackel hast du dementsprechend getroffen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, so aus dem Bauch heraus kriegt sie jede Kampfrunde, kriegt sie allein durch das Feuer nochmal zwei extra Schaden. Du siehst also, wie deine Fackel ähm, auch genau die Stellen getroffen hat, die wirklich pelzig sind. Und nicht nur dieses Pelzige fängt so langsam an zu kokeln, sondern es fangen auch wirklich Teile an, jetzt wirklich dann satt zu brennen. Weil da nicht nur dann diese Haare mit bei sind, sondern da sind auch Staub mit bei und, und ähm, alte tote Fleischfetzen und so weiter. Ähm, die fangen ganz gut an zu fackeln. Das funktioniert. Das ist schön, ich werfe Torquil einen Blick zu und rufe, ich glaube, Feuer ist effektiv. Äh, ja, das äh, habe ich wohl <lacht> erkannt. Würde so vielleicht, also wahrscheinlich habe ich kein, also ich stehe wahrscheinlich jetzt neben der Spinne, ne? ich hoffe nicht, dass Torkil mich anfackelt. Nein, ihr steht so ein bisschen versetzt, also schon, dass ihr das wirklich sehen könnt, wer okay, ist denn jetzt gut. Vivo dran? Gut, gut. Ähm, und ähm, da die Spinne ja brennt, habt ihr auch jetzt, sage ich jetzt mal, ein wirklich gutes, ähm, Ziel vor Augen, da ihr genau wisst, wo ihr hinschlagen müsst. Das funktioniert. Okay. Damit wäre Torquil dann dran. Ja, dann äh, zücken wir unseren, also wieder meinen äh, Stab wieder. Einen Magierstab und äh, Wirke Ignifaxius. Wenn Feuer gegen Feuer hilft, dann tun wir das so. Mhm. Dann kann ich ausgleichen und geschafft. Ja, sehr gut. Ja. Und der macht 2 äh, W6 7. <lacht> das sind acht, das sind 14. <lacht> <lacht> 14. <lacht> Wir sagen äh Adrix guckt weiter Steine an. Adrix <lacht> At fragt sich, warum oh. er jetzt äh, seinen äh, gewaltigen Felsspalter die ganze Zeit mitschleppt. Oh, mega geil, mega geil. Ähm Matthias, als ähm, Torquil Ignifaxius spricht ähm, und dieser Flammenstrahl aus, dein, aus deinem Stab äh, über diese Spinne geht, siehst du, ähm, nachdem dieser Strahl vorbei ist, dass diese gesamte Spinne in Flammen steht. Ähm, und das Ganze ist so heiß, dass schon ungefähr die Hälfte der Beine plötzlich auch in den Gelenken abgefallen sind und diese Spinne sich jetzt einfach nicht mehr wirklich fortbewegen kann, sondern sie dreht und kreischt in einem ohrenbetäubenden, ekeligen Schrei, kreischt sie auf und dreht sich nur noch so mit zuckenden Bewegungen am, am, am Boden und äh, versucht mit ihren Kiefern noch nach irgendetwas zu schnappen, was da irgendwo in der näheren Umgebung steht. Und teilweise kriegt sie auch einfach nur noch Stalaktiten zu, äh, zu schnappen, sodass diese dann unter einem ekeligen, knackenden Geräusch einfach von der Decke abbrechen. Oh. Unangenehm. <lacht> Na, ist tot, ne? Ja, noch, nicht, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Also, ähm, ja. sie, sie liegt im Todeskampf, aber ich sag mal so, der letzte erlösende Schlag würde, würde jetzt noch kommen. Ähm, eigentlich wäre die Spinne jetzt dran. Ähm, die Spinne kann versuchen, nach jemandem zu schnappen, der da gerade als nächste steht. Und ich glaube, die nächste, die da steht, das wäre Ayla Nora. Ähm, ja. Von daher schauen wir einfach mal, ähm, ob die Spinne dann irgendwie was macht. Ähm, die Spinne schleudert diesen gerade abgebissenen Stalaktiten nach dir. Und du kannst jetzt mal versuchen, ob du ausweichen kannst. Ja, unbedingt möchte ich ausweichen. Ähm jetzt muss ich wieder scrollen. Scroll, scroll, scroll. Aha, ja. Oh. Mit einem 20-seitigen Würfel? Äh, nun. Nee, ne? Trifft nicht. Also. also... Doch, trifft? Also du ich kannst kann's nicht, nicht ausweichen. ausweichen. Okay, alles klar. Nee. Der, ähm, dieser, dieser, dieser Stalaktit, der kommt äh, auf dich zugerauscht und äh, trifft dich und macht dir ähm, auch dementsprechend ähm, einen Schaden von, warte, wo ist mein äh, Würfel? Von einem ganzen Schaden. Das ist aber gar nicht so das Problem. Du siehst aber, dass an diesem ähm, Stalaktiten Spinnengift runterläuft. Und dieses Spinnengift ist jetzt auch ähm, bei dir im Körper. Und für die nächsten 24 Stunden bist du äh, dementsprechend leicht gelähmt. Und all deine Proben sind um minus 1 erschwert. Okay. Kann ich das Gift nicht raussaugen? Ähm, du, kannst, das Gift? du kannst. gleich probieren, <lacht> ähm, das mit Heilkunde äh, dementsprechend versuchen ähm, zu behandeln, ja. Cool. Ich glaube, ich bin nicht gut in Heilkunde, aber. <lacht> ich bin nicht gut im Fliegen, aber ich lande trotzdem die sieben für sieben. <lacht> <lacht> oh. Das kriegen wir schon hin. Okay, damit ist, ist, der, ist der Zug der Spinne auch beendet äh, und sie versucht sich irgendwie weiter dann halt äh, zu euch zu drehen und versucht jetzt auch so ein bisschen so den Rückzug anzutreten und versucht sich so ein bisschen so in die Höhle reinzuziehen, rein zu, äh, äh, was sie aber halt nur mit wenigen Zentimetern halt dementsprechend schafft, weil ihre Beine einfach nicht mehr so gehorchen, wie sie es eigentlich dann halt dementsprechend kennt. Aber Adrex ist dran. Oh, oh, Plotfest. Ich darf doch auch drauf fahren. Okay, natürlich. Dann ähm, <lacht> suche ich es mal. Echt jetzt. Jetzt würfle ich. Hier würfle ich jetzt eine 15. Äh, naja, ich, ich habe Attacke wert äh, 13, also äh, gefailt. Nee, trifft, weil ich dir nämlich jetzt eine eine plus zwei geben würde, weil die Spinne sich nämlich eigentlich gar nicht großartig mehr bewegen kann. Also von dir weglaufen kann, so nach dem Motto. Ach, danke schön, wie lieb. <lacht> das heißt, du triffst. Cool, dann äh, wirf dich mal, oh, weil ich mache nämlich richtig fett Schaden. Ich mache zwei W6 plus vier. Oh, oh, oh ich wirf warte. noch eine Eins. Ähm, oh, also zehn, zehn Schaden. Zehn Schaden, ja. Dann äh, erklär mir doch mal bitte, wie du diese Spinne komplett tötest. Ich habe jetzt schon mehrmals gesehen, ähm, wie meine Reisegefährtin Ayla Nora Tiere zerteilt und fand das so cool, dass ich das auch gerne einmal ausprobieren würde. Also hole ich da so diesen Feldspalter, der, ich denke mal, mindestens so lang ist, wie ich hoch bin und doppelt so breit, wie ich breit bin oder was weiß ich. und Hau einmal richtig zack ordentlich drauf. Dein Feldspalter trifft und zerteilt genau zwischen den beiden riesigen, faustgroßen Augen den Kopf der Spinne. Und sofort, als der Feldspalter an den Augen vorbei ist und das Gehirn getroffen hat, fällt diese Spinne einfach regelungslos in sich zusammen und macht gar nichts mehr, da bewegt sich nichts mehr. Und jetzt kommt euch so langsam aber sicher auch der Geruch von verbrannter Spinne in die Nase. <lacht> Ich nicke ähm, Adrix sehr beeindruckt und wohlwollend zu, weil ich doch durchaus meinen Move erkannt habe und ähm, das wirklich großartig finde, dass das hier in der Gruppe ähm, ja, sich etabliert hat jetzt. Und ich bin wiederum dadurch extrem geehrt. Wow, danke. Das bedeutet mir sehr viel. Sehr gut. Okay, nichtsdestotrotz hat Ayla Nora ja eine Vergiftung durch diesen äh, durch diesen dieses Spinnengift bekommen, ne? Ja, ja würde äh, mir das nicht anmerken lassen. Also, was dabei? Ja, da, da, das muss wir das einmal anschauen. Ich wollte gerade sagen, das müsst ihr jetzt entscheiden. Ja. ne? Also kriegen die anderen das mit, äh, Marina, was da passiert ist? Oder? Ja, ich würde es kommunizieren, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir ganz furchtbar schlecht geht. Ich würde nur die Tatsache erläutern, es befindet sich Gift in mir. Das reicht. Okay. Kann ich mich selber. Ich kann gar nichts. Ich kann <lacht> nicht <mehr>. also Matthias, <lacht> Matthias könnte eventuell mit Torquil da was dran drehen. Ich sagen, ich weiß, ob ich. Ja, da ich habe das vorhin ja gesehen, was der da für Wunder gewirkt hat, deshalb habe ich das jetzt in die Runde geworfen, dass ja. ich Giftkörper habe. Matthias, wir ja. könnte das ja. mit Torquil versuchen, eine, eine Heilkundeprobe, ähm, Heilkunde-Giftprobe ja. zu machen. Ja. Was war der, der Fertigkeitswert? Der war. Der, konnte ich dazu. Wie war das mit dem Fertigkeitswert nochmal? Also hier steht, sollte eine Fertigkeitsprobe auf Heilkunde Gift äh, durch einen anderen Helden gelingen, so kann die Wirkung des Giftes sofort gestoppt werden. Jeder Held kann bei einem ähm, Vergifteten einmal alle 24 Stunden diese Probe versuchen. Von daher, du kannst da deine ganz normalen ähm, Punkte damit einsetzen, deine, deine, deine Punkte da, um das dann nachher auszugleichen. ne? Weil es ist ja eine so, Probe. Die. Die, die Fertigkeitswert, also die Fertigkeitspunkte, kann ich dann ausgleichen. Okay, ja, ja. ja, genau, also wie eine ganz normale Probe im Prinzip. Ja, ne? ja, ja. Mhm. Genau. Okay. Das ist eine 3, eine 10, alles, ja. Und eine 6, ja, geschafft. Ja, perfekt. Wie oh. versuchst du das dann zu stoppen bei Aylanora? Na, ich überlege mir, was das für ein Gift ist, Spinnengift, äh, äh, natürlich, also ich weiß ja, was das für ein Gift ist, das ist ja eine Spinne gewesen. Mhm. Ähm, und dann äh, schaue ich in meinem, ja, ich überlege mir äh, in meinem tiefen Wissen, äh, was ich über Gifte weiß, ähm, wie ich äh, dieses Gift behandeln könnte, mhm. mit welchen äh, ähm, Kräutern oder ja, mhm. Möglichkeiten, äh, die ich habe und dann äh, ja. Würde ich das irgendwie Okay. Behandeln. Du, hast, du machst dir so ein kleines Kräuterbündel, legst das auf die Wunde auf. Genau, oder ich, ich würde es ihr geben, so zum Essen, das wäre Zum Schauen und so, okay, alles klar. Genau. Ja. Alter, ähm, Nora, als du plötzlich dann von ähm, Torquil dann dieses kleine Bündel an Kräutern bekommst und dir es im Mund steckst, es, es schmeckt es erstmal total bitter, modrig. Ähm, eigentlich schon fast so, als ob du es ausspucken möchtest, weil ähm, dir ziehen sich plötzlich die, die gesamten ähm, Schleimhäute im Mund zusammen, weil es so echt eklig bitter ist. Aber du merkst an deiner Wunde, dass es plötzlich anfängt, ähm, ja nach außen hin feuchter zu werden. Und als du dir diese Wunde anguckst, kommt kein Blut aus dieser Wunde, sondern es kommt wirklich dieses äh, dieses Spinnengift nach draußen. Du kannst es sehen, also das, es, es leuchtet sogar so ein bisschen so so grünlich, eklig. Und äh, je mehr du auf diesem Bündel rumkaust, desto süßer wird es auf einmal. Hm. Hm das schön. <lacht> Und bis plötzlich einfach dann aus der Wunde nichts Grünliches, Leuchtendes mehr austritt. Also ich, ich hätte jetzt nicht näher wahrscheinlich. Nee, nee, ich war ja vergiftet. Ich habe schon überlegt, ob ich, ob nicht Toki äh, so eine kleine Fiole dabei hat, um das aufzufangen, weil man weiß ja nie, wofür man das brauchen kann. Aber ich war ja. Nein, nicht, leider, nicht, nicht, ja. Bedauerlich, so <lacht> aber bei herzlichen Dank. Also ich, ich bin wirklich beeindruckt von von von deinen äh, Zauberkünsten. Also du merkst auch, dass ich wirklich beeindruckt bin. Also ich sage das nicht nur so, also es gibt ein, äh, für, für euch beide einen signifikanten Unterschied, wie ich mit euch rede und wie ich mit diesem äh, halbtoten Typen, der da in der Höhle vorhin geredet hat, also, ihr merkt es schon, dass uns. ich euch besser finde als diesen Typen. <lacht> <lacht> dass ich eure Fähigkeiten, nein, nein, dass ich eure Fähigkeiten wirklich ähm, achte, also ihr, ihr könnt es bemerken, dass ich zu euch nicht bitchy bin. <lacht> das möchte ich hier mal Sehr bitte schön. erwähnt haben. <lacht> Das merken wir. Vielen Dank. Ich voll die Ehre. Auch. Ja, voll die Ehre. Ich <lacht> fühle mich geehrt, aufrichtig. Ihr dürft alle mal einen W6 würfeln. Okay. Eins. Eins. Vier. Und Sarah? Drei. Ähm, Marina, Ayla Nora findet, ähm, als ihr euch da gerade dann um eure ähm, Wunden und so weiter und so fort gekümmert habt, findest du einen kleinen verrotteten Lederbeutel mit zwölf Silbertalern drin, der sich so leicht in dem Boden so eingegraben hat. Der liegt da anscheinend schon ein bisschen sehr lange. Uh, ich äh, nehme den an mich, gucke rein, zähle, dass es zwölf sind und gebe äh, jedem meiner äh, Gefährten vier und behalte die restlichen vier. Und ich teile das schwesterlich auf. Und, äh, also ich frage mich auch nicht, woher das Geld kommt und wessen Geld es ist, weil ich habe es ja gefunden und es ist der Finderlohn und den habe ich jetzt geteilt. Sehr gut. Sehr gut. Äh, ah, jetzt. nee, darf ja? ich noch eine Frage stellen? Entschuldigung. Natürlich. Ist auf dem, das wäre jetzt vielleicht smart zu fragen, auf dem Beutelchen, das Inhalt ich gerade so schön verteilt habe, ist da irgendwie das Siegel oder das Zeichen von diesem Grafen, dessen Tochter wir retten sollen? Oder ist das einfach nur ein Beutel? Nee, das ist einfach nur ein alter, alter Lederbeutel, der, ähm, als du ihn quasi aus dem, aus dem ähm, Untergrund so ein bisschen freigräbst und du willst ihn hochheben, ähm, dir fast diese ganzen Münzen schon entgegenfallen, weil da so viele Löcher drin sind und so. Also der liegt da schon eine ganze Zeit. Ah, wunderbar. Dann ist das ja gar kein Problem, das Geld zu behalten. Denn der Besitzer ist sicherlich schon verstorben. So. Genau. <lacht> Wenn er in dieser Höhle war mit der Spinne. Genau. Okay, wer hatte dann, Matthias, was hast du gewürfelt gehabt? Eine Vier. Eine 4. Du findest, ähm, neben, dem, ähm, neben diesem toten Rattenkörper noch, findest du plötzlich etwas, was, was ähm, im, im Licht deines Stabes plötzlich aufblitzt. Und als du da hingehst und dir das näher betrachten willst und so diesen Kadaver von dieser toten Ratte da einfach mal so ein bisschen mit dem Fuß so wegschubst, ähm, kommt unter dem toten Rattenkadaver ein schwerer Dolch zum Vorschein. Okay. Und dieser schwere Dolch, der hat ähm, folgende Spielwerte, äh, er macht 1W6 plus 2 Trefferpunkte, hey. mhm. ähm, L plus S steht jetzt hier Geschicklichkeit 14, das müssen wir auch nochmal nachgucken, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden mit dem L und also das S und so. glaube ich, dass man den Wert braucht, um die Waffe zu benutzen. Das hatten wir letztes Mal für mein Schild geguckt. Ah, genau, das, genau das war's. Richtig. Ja. Ähm, du hast allerdings ähm, einen Parademodifikator auf diesen Dolch, solltest du ihn benutzen von minus 1. Äh, ja, ähm, ich äh, gebe ihn an meine Gefährten weiter. Ich äh, kann damit nichts anfangen. <lacht> ich hoffe ihr. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kannst du damit was anfangen, Atrix? Hast du ich bin Sehr zufrieden mit meinem mächtigen Felsspalter. Er hat mir schon oft gute Dienste erwiesen. Gut, dann würde ich den noch äh, einstecken. Dann besitze ich jetzt zwei Dolche. Ja. Äh, also ich meine, also ich <lacht> brauche das auch nicht. Einen Zahnstocher habe ich schon. Okay. <lacht> okay. Wir können nachher mal gerne gucken, ähm, Marina, wie das aussieht, wenn du quasi äh, mit zwei Dolchen gleichzeitig kämpfen möchtest. Ja glaube, das muss ich lernen, also ich bin zwar beidhändig, aber das bedeutet nur, dass ich auch, wenn meine Haupthand irgendwie verletzt ist, mit der anderen Hand kämpfen kann, aber das wäre ziemlich nice, weil dann hätte ich ziemlich viele Deutsche und ein Säbel, das wäre cool. Ach komm, das war doch Teil deiner Ausbildung, safe. Find ich Ja, auch. das war auch Teil der Ausbildung, Das steht auch. Äh, ah doch, beidhändiger Kampf 1. Doch, ich kann es. <lacht> <lacht> Sorry. Gut, <Good. Ja, lacht> <siehste. lacht> <Shit. lacht> Ich hätte mich schon sehr gewundert. Okay, äh, Parade minus 1, ne? Dann trage ich mir das hier mal Parade ein. Parade minus Und dann, 1 hat er genau richtig. Uh, dann kann ich jetzt richtig nice kämpfen. Geil. Ach, dann hätte ich mit der Fackel ja zusätzlich Schaden machen können. Ach, krass. Okay, aber die Spinne ist ja gut. Perfekt. Obwohl, hast du ja, ne? Du hast ja dann pro Runde... Ja, stimmt, ich hab sie angezündet, ja, ja. Genau, hat ja dann <lacht> sowieso dann noch äh, dann zwei Punkte bekommen, die dann halt pro Runde nochmal runtergegangen sind, ne? Zara, äh, genau. was hat Adrix gewürfelt? Adrix hat eine 3 gewürfelt gehabt. Eine 3? Ähm. Du findest, versteckt hinter ähm, einigen äh, Stalaktiten, die schon so weit runtergewachsen sind, dass die, wirklich, ähm, Stein, <lacht> dass die wirklich Kontakt haben mit dem Boden. Und du kannst gar nicht mehr sagen, ist es jetzt ein Stalaktit oder ein Stalagmit. Aber auf jeden Fall findest du dazwischen einen hölzernen Glücksbringer in Form einer sitzenden Löwin. Okay. Und... Diese sitzende Löwin ist im Prinzip eine ähm, Statue der Göttin Rondra. Uh. Das weißt du, weil sie ist relativ bekannt. Ja, das ist meine Göttin. Ach, also die verehre ich. Möchtest, möchtest du das äh, haben, den Glücksbringer? <lacht> nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also ich. ich also, <lacht> nein, weil du hast ihn gefunden und wenn ich dir deinen Glücksbringer äh, abnehme, dann bringt das Unglück. Und ähm, ich freue mich, dass meine Göttin dir auf deinem Weg helfen wird. Hoffen wir es. Sehr schön. Guckt mal, dann habt ihr heute Abend, habt ihr schon jetzt dem, äh, dem Soldaten geholfen. Ihr habt der gesamten Grafschaft Heldentrutz wieder ein Monster vom Hals gehalten, indem ihr halt diese riesige Spinne getötet habt, die immer noch dann kugelnd vor euch liegt. Und wie es dann weitergeht, das klären wir dann in der Dritten Folge von Spiel wir DSA 5. Ich sag vielen Dank fürs Mitspielen, das war ganz cool. Danke fürs Liken. Vielen Dank fürs Liken. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wollen wir mal gucken, wo unsere Heldengruppe den nächsten Schlamassel sucht, von dem es noch einiges in diesem Abenteuer zu entdecken gibt. Ich sag bis dahin und tschüss.